P wie Pocketwindel. Pocket ist das englische Wort für Tasche und bedeutet einfach nur, dass eine Windel eine Öffnung hat zwischen einem Innen- und einem Außenstoff und in diese Öffnung schiebst du die Saugeinlage hinein. Diese Taschenöffnung kann sich im Rückenbereich befinden, sie kann aber auch je nach Modell im Bauchbereich sein oder manche Windeln sind auch so gestaltet, dass sie sowohl im Bauchbereich als auch im Rückenbereich eine Öffnung haben, wo die Windelsaugeinlage der Windel dann einfach beim Waschen hinausgeschwemmt wird.